Hallo, eine weitere Variante, wie man nutzerorientiert die Usability von einem Werkzeug evaluieren kann, sind die Befragungsmethoden. Befragungsmethoden hatten wir in einem anderen Video schon kurz angesprochen. In diesem Video soll jetzt etwas genauer darauf eingegangen werden. Bei Befragungsmethoden ist es so, dass man wie bei anderen nutzerorientierten Methoden auch die Nutzerinnen und Nutzer bittet, Aufgaben mit dem Werkzeug auszuführen. Dieses Bitten kann relativ direkt sein. Es kann aber auch indirekt sein, indem man einfach Nutzerinnen und Nutzer, die sowieso Aufgaben mit dem Werkzeug ausführt, dann irgendwann entsprechend befragt. Dann befragt man die Nutzerinnen und Nutzer zu der entsprechenden Nutzung für die entsprechenden Aufgaben. Und die Antworten der Nutzerinnen und Nutzer, die können dann eben auf entsprechende Usability-Probleme des Werkzeugs hinweisen. Es gibt prinzipiell zwei Varianten, wie man Nutzerinnen und Nutzer befragen kann. Die erste Variante ist das Interview. Das ist im Prinzip ein ganz normales Gespräch zwischen Nutzerinnen und Nutzern und den Evaluatoren. Und es ist meistens eher so eine Ergänzung zu einer lokalen Beobachtungsmethode. Das heißt, wenn Sie sowieso die Nutzerinnen und Nutzer zu sich schon mal ins Labor zum Beispiel eingeladen haben oder wenn Sie ein äh, Usability Walkthrough machen und sowieso neben den Nutzerinnen und Nutzern sitzen, dann können Sie gleich auch ein, ein entsprechendes Interview mit den Nutzerinnen und Nutzern führen, um dann einfach direkt zu fragen, wie war denn jetzt äh, die Interaktion, wie war die Aufgabenerledigung, gab es irgendwelche Probleme? Und da Sie mit dem Interview üblicherweise einigermaßen überschaubare Menge an Personen dann befragen werden, werden Sie auch eher qualitative Daten auf diese Weise sammeln. Aber qualitative Daten mit einem relativ hohen Detailgrad. Die zweite Variante, wie Sie Informationen von den Nutzern erfragen können, sind Fragebögen. Fragebögen sind erstmal, ganz platt gesagt, eine Liste von Fragen, die von den Nutzerinnen und Nutzern beantwortet werden. Und diese Liste von Fragen ist also kann halt vordefiniert sein oder sie kann auch selbst von Ihnen definiert sein. Wie das genau, also welche Unterschiede es da so gibt, darauf werde ich dann in einem anderen Video entsprechend nochmal eingehen. Die Fragebögen selbst können nun wieder ganz gut als Ergänzung zu zum Beispiel einer asynchronen Remote-Beobachtung oder zum Beispiel zu einem AB-Test hinzugefügt werden, um einfach zusätzliche Daten hier zu erhalten. Bei Fragebögen ist es üblicherweise so, dass man versucht, einfach eine größere Personenzahl zu erreichen und dadurch hat man dann letztendlich quantitative Daten, die man bekommt. Und große Personenzahlen haben wir ja auch, wie das eben auch schon ähm, angeklungen ist, eigentlich eher so bei diesen äh, remote usability versionen Also bei so eher lokaleren hat man es nicht unbedingt. Aber wenn man irgendwas remote macht, wenn man die Nutzerinnen und Nutzer einfach ihre Aufgaben an sich mit dem mit einem system erledigen lässt, wie es zum Beispiel beim AB-Test der Fall ist, dann bieten sich die ähm, Fragebögen ganz gut als Kombination und als Ergänzung des Ganzen an. Gut. Wie Kommt man jetzt an die Teilnehmenden ran bzw. welche Teilnehmenden sollten das denn sein? Wie bei, den, bei allen nutzerorientierten Methoden sollten auch die Teilnehmenden an einer Befragungsmethode zu der Nutzergruppe gehören. Hier kann man gegebenenfalls mit Screening-Fragen arbeiten, um herauszukriegen, ob Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich zu einer bestimmten Nutzergruppe gehören. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Fragebogen zu einem AB-Test kombinieren, dann wissen Sie ja gar nicht, wer direkt vor dem Rechner sitzt und den AB-Test jetzt gerade unbewussterweise hoffentlich mitgemacht hat. Aber Sie können dann halt den Fragebogen so aufbauen, dass Sie am Anfang zum Beispiel erstmal abfragen, äh, wer sind Sie eigentlich, wie alt sind Sie, äh, warum sind Sie auf diese Website gekommen oder sowas. Äh, das wäre einfach eine Möglichkeit, um schon mal so ein bisschen dann vorsortieren zu können, welche Nutzergruppen habe ich denn hier und äh, gehören Sie eigentlich zu der Zielgruppe, die ich gerade untersuchen möchte. Die Anzahl der Teilnehmenden, die Sie untersuchen, ist abhängig von der entsprechenden Methode. Also bei Fragebögen werden Sie meist eine große Anzahl an Teilnehmenden haben. Aber da müssen Sie trotzdem auch darauf achten, dass Fragebögen meist nicht von allen beantwortet werden. Also so übliche Rücklaufzahlen sind eher so im Bereich von 10 bis 20 Prozent. Das heißt, wenn Sie irgendwo ein Feedback haben wollen von vielleicht 100 Nutzern, dann sollten Sie auch sicher gehen, dass Sie so um die 1000 Nutzer tatsächlich einladen und bitten, letztendlich bei dem äh, Fragebogen mitzumachen. Beim Interview verhält sich das natürlich ein bisschen anders. Hier können Sie nicht einfach 100 Interviews führen, außer Sie haben eine Menge Geld, eine Menge Zeit und eine Menge Interviewpartner. Aber ähm, daher ist dort die Anzahl geringer. Aber das ist ja auch nicht ganz so schlimm, weil wir hierüber auch äh, qualitative Daten haben wollen. Das heißt, wir möchten eigentlich mit den Inhalten viel mehr in die Tiefe gehen. Und äh, da reicht es dann aus, wenn wir mit wenigen Nutzerinnen dafür aber sehr intensiv entsprechend reden. Wenn Sie zu einer Befragungsmethode einladen, dann gibt es einfach ein paar Informationen, die Sie den Teilnehmenden grundsätzlich zur Verfügung stellen sollen. Wenn Sie zum Beispiel eine EinladungsMail verschicken, dann sollte da auf jeden Fall drin stehen, was ist denn eigentlich der Grund oder das Ziel der Befragung, die Sie durchführen. Wie lange wird die Befragung äh, tatsächlich dauern? Hier ist es auch ganz wichtig, das Ganze vorher zu testen. Ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht selber schon mal erlebt haben. Aber wenn man gebeten wird, bei einem Fragebogen den auszufüllen und das heißt dann sowas wie ja, das dauert höchstens fünf Minuten und dann sitzt man doch irgendwie eine halbe Stunde. Also spätestens nach zehn Minuten wird man dann üblicherweise nervös und denkt sich eigentlich hatte ich jetzt hier nur fünf Minuten für eingeplant und dadurch wird dann die Abbruchquote einfach extrem hoch. Das heißt, wenn Sie mit einem Fragebogen arbeiten, dann sollten Sie vorher einfach auch fair sein zu den Nutzerinnen und Nutzern und den ein, zwei Mal wirklich ausfüllen lassen, um zu gucken, wie lange dauert das tatsächliche Ausfüllen, um dann letztendlich auch die wahre Information dort den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung zu stellen. Sie sollten in der Einladung dann auch auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hinweisen, ähm, genauso wie auf die Verwendung der Daten, zum Beispiel äh, hinsichtlich äh, Datenschutz, also welche Maßnahmen werden da vielleicht ergriffen, beziehungsweise welche Rechte äh, haben die Nutzerinnen und Nutzer an ihren Daten und es sollte auch einen Hinweis auf Zugang äh, zu den Ergebnissen geben, das heißt wo kann ich denn erfahren, was jetzt eigentlich bei dieser Studie rumgekommen ist, denn es gibt heutzutage immer mehr Nutzerinnen und Nutzer, die das Ganze dann auch interessiert, die dann eben auch wissen wollen Mensch, was bedeutet das Ganze denn jetzt eigentlich im Endeffekt. Bei Fragebögen sollten Sie zusätzlich gegebenenfalls noch Hinweise mit zur Verfügung stellen, was denn zum, zum Ausfüllen gedanklich benötigt wird oder äh, was, was vielleicht beim Ausfüllen äh, wichtig ist oder worauf geachtet werden muss. Und äh, wenn Sie noch gegebenenfalls einen Teil, also ein Gewinnspiel mit dabei haben oder sonst wie die Umfrage begrenzt ist zeitlich, dann sollten Sie das auch entsprechend benennen, also Teilnahme, Schluss und Gewinnspiel mit benennen. Gut. Das sind so mehr oder weniger die allgemeingültigen Aussagen, die für beide Befragungsmethoden gelten, also sowohl für Interviews als auch für Fragebögen. Wir schauen uns jetzt eine der Varianten, nämlich ganz konkret Interviews, noch mal etwas genauer an, um zu gucken, wie läuft eigentlich denn so ein Interview ab bzw. was muss ich dafür vorbereiten, damit ein Interview auch letztendlich ein Erfolg wird. Bei einem Interview ist es so, dass man im Prinzip ein Gespräch mit den Nutzerinnen und Nutzern führt. Und man kann das Gespräch letztendlich einfach so aus dem Bauch herausführen, also einfach ohne irgendwelche vorher festgelegten Leitfragen. Man kann sich aber auch vorher da schon mal ein bisschen darüber Gedanken machen, was möchte ich denn eigentlich wissen, welche Fragen möchte ich stellen. Das heißt, man definiert sich vorher schon mal entsprechende Leitfragen, die man dann zusammen mit den Nutzerinnen und Nutzern entsprechend durchgeht. Am besten ist es tatsächlich bei einem Interview, wenn man zwei Personen hat, die evaluieren. Eine Person, die das eigentliche Gespräch führt und die die Antworten gegebenenfalls nochmal hinterfragt und eine zweite Person, die die Antworten der Nutzerinnen und Nutzer dann tatsächlich notiert und vielleicht auch noch zusätzliche Notizen macht, die halt gar nicht unbedingt nur mit der Beantwortung der Frage zusammenhängen, sondern vielleicht auch mit der Reaktion der Teilnehmenden auf bestimmte Fragen oder auf bestimmte Aspekte, auf die Sie eingehen. Beim Interview hatte ich gerade schon gesagt, dass Sie halt eigentlich nur wenige Teilnehmende haben, weil Sie eben gar nicht so viele Interviews führen können oder sollten, beziehungsweise weil Sie ja eh den Fokus auf die qualitativen Daten legen und damit eigentlich eher versuchen, so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ein Interview selbst sollte im Bereich von 30 bis 60 Minuten Dauern. alles was darüber hinaus ist wird für die nutzerinnen und nutzer meistens sehr anstrengend und da äh, lässt dann auch irgendwann einfach die konzentration der nutzerinnen und nutzer entsprechend nach wie läuft so ein interview dann jetzt generell ab gut das erste was sie machen müssen bevor sie ein interview durchführen ist ein untersuchungsziel festlegen das heißt, zum Beispiel, sie überlegen sich, soll es nur um einen bestimmten Aspekt einer Applikation gehen oder soll es vielleicht um eine bestimmte Aufgabe gehen oder soll es um einen neuen Aspekt einer Applikation gehen. Das heißt, Sie sollten sich ganz klar darüber Gedanken machen, was möchten Sie rauskriegen, wozu möchten Sie etwas rauskriegen und diese Grundlage wird Ihnen dann nämlich helfen, den nächsten Schritt der Interviewvorbereitung zu machen, sich nämlich zu überlegen, welche Fragen muss ich denn eigentlich stellen, um vielleicht hierzu entsprechende Antworten zu bekommen. Die Fragen müssen Sie dann entsprechend formulieren und wenn möglich auch sortieren, sodass Sie auch eine sinnvolle Reihenfolge ergeben. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist es ja auch blöd, wenn Sie inhaltlich die ganze Zeit von A nach B nach C und dann wieder zurück nach A springen müssen. Es macht einfach Sinn, die Fragen so in eine Reihenfolge zu bringen, die für die Nutzerinnen und Nutzer auch gut beantwortbar ist. Auf Basis dieser Fragenreihenfolge und der Fragen selbst können Sie dann einen Interviewleitfaden erstellen. Das heißt, Sie machen sich äh, darüber Notizen, welche Fragen in welcher Reihenfolge kommen und lassen aber auch gleich Platz für zusätzliche Dinge und auch machen auch Notizen darüber, wie Sie zum Beispiel das Interview einleiten oder wie Sie es beenden. Wenn Sie das dann alles vorbereitet haben, dann Wählen Sie die Teilnehmenden aus, bzw. kontaktieren teilnehmen, das heißt Sie rekrutieren Sie und sprechen mit diesen entsprechende Termine ab. Ganz wichtig bei den Terminen, Sie müssen entsprechend viel Zeit für das Interview vorsehen, aber natürlich auch Zeit für sich selbst, um vielleicht zwischendurch nochmal eine kurze Pause machen zu können oder um das Ganze, was in dem Interview passiert ist, nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und Notizen dazu zu machen. Dann sind irgendwann die Zeiten da, dass Sie die Gespräche führen. Das heißt, dann führen Sie das eigentliche Interview, stellen also Ihre Fragen und erwarten die Antworten. Und zum Schluss werten Sie das Ganze aus. Ich habe jetzt auf der nächsten Folie nochmal ein paar Details zum Interviewleitfaden. Also ein Interviewleitfaden hat den oder das Ziel, dass der gesamte Ablauf des Interviews von vornherein für Sie geplant ist. Das ist ganz wichtig, weil Sie dann zum einen selber eine gewisse Sicherheit darüber haben, dass Sie auch wissen, was wann passiert und natürlich auch so ein bisschen zur Vergleichbarkeit. Denn wenn Sie mit mehreren Nutzerinnen und Nutzern reden und den gleichen Interviewleitfaden verwenden, dann können Sie sich auch sicher sein, dass Sie alle letztendlich irgendwie so ein bisschen gleich behandelt haben und dass bestimmte Unterschiede in den Aussagen, die die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht treffen, jetzt nicht daher rühren, dass sie auch andere Fragen gestellt haben, sondern dass sie eigentlich prinzipiell schon die gleichen Fragen gestellt haben und die Unterschiede tatsächlich in der Wahrnehmung der entsprechenden Personen liegen. Gut. Wie sieht also ein solcher Interviewleitfaden nochmal detailliert aus? Ich hatte es gerade schon gesagt, er listet prinzipiell die Fragen auf, aber eben auch in der entsprechenden Sortierung. Er sollte am Anfang eher einführende, allgemeine Fragen beinhalten und dann konkretere Fragen zum Werkzeug beinhalten und dann abschließend nochmal so ein paar zusammenfassende Fragen. Das ist auch ganz nett für die Nutzerinnen und Nutzer, dass Sie ähm, einführende Fragen haben. Das sind dann meistens Fragen, die vielleicht noch nicht so sehr in die Tiefe gehen und äh, die Nutzerinnen und Nutzer einfach helfen, so ein bisschen mit der Gesamtsituation warm zu werden, die Sie da ja kreiert haben. Denn letztendlich ist es schon immer ein unangenehmes Gefühl, wenn man befragt wird. Die einleitenden Fragen können dann einfach etwas sanfter gestaltet sein. Dann kommen Sie natürlich richtig zum Tacheles. ja, Da geht es dann um das, was Sie ja letztendlich rauskriegen wollen. Und zum Schluss können Sie auch wieder die Situation etwas entspannen, indem Sie so ein bisschen abschließende Fragen haben, um die Nutzerinnen und Nutzer wieder so ein bisschen aus dieser ja, Befragungssituation herauszulösen und vielleicht auch noch mal ein lockereres Gespräch mit Ihnen zu führen. Ganz wichtig bei der Erstellung des Fragebogens ist, dass Sie ähm, auch ein paar Metadaten mit aufzeichnen, also wann fand das Interview statt? Äh, Entsprechend Datum und Uhrzeit, aber auch vielleicht andere Dinge, sowas wie, was für eine Person hatte ich denn, gehört sie zu einer bestimmten Nutzergruppe? Das können also alle möglichen Metadaten sein, die irgendwie von Relevanz sein können. Und Sie können gleich Platz zwischen den Fragen lassen, um dann eben Ihre Notizen dort zu hinterlegen. Man sollte auch noch Platz für weitere, sonstigen Notizen lassen, denn es kann ja immer mal was sein, was man von den Metadaten her zum Beispiel nicht vorgesehen hat. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Interview führen und die interviewte Person ist aus irgendeinem Grund total zu spät, dann ist das auch eine Information, die man vielleicht erstmal hinterlegen sollte. Natürlich kann man versuchen, diese diese Aufregung so ein bisschen durch die einleitenden Fragen zu beruhigen und zu entspannen. Aber trotzdem kann es sein, dass äh, die Nutzerinnen und Nutzer dann einfach während des Interviews etwas andere Antworten geben, weil sie immer noch so ein bisschen unter Strom stehen, weil einfach diese Stresssituation vorher war. Deshalb sollten Sie sich dann entsprechend notieren, um dann eben vielleicht die Ergebnisse etwas anders interpretieren zu können. Gut und mit diesem Interview-Leitfaden können Sie dann die Interviews führen. Die Frage ist nur, wie sollten denn die Fragen letztendlich gestaltet sein, die Sie hier in diesem Interviewleitfaden festhalten? Zunächst mal sollten das offene Fragen sein. Denn ähm, es gibt nichts Schlimmeres für die Nutzerinnen und Nutzer, wenn oder nichts Schlimmeres für eigentlich für Ihre Analyse, wenn Sie einfach nur Ja-Nein-Fragen haben. Das heißt, Sie sollten auf keinen Fall sowas fragen wie: Fanden Sie diese Applikation gut? Dann werden die Nutzerinnen und Nutzer sagen: Ja. Oder nein? Oder irgendwas dazwischen? Und dann ist aber eigentlich auch das äh, Gespräch und die Diskussion schon wieder gestorben. Sie sollten also offene Fragen stellen. Sowas wie zum Beispiel: Was hat einen, Ihnen an der Applikation gut gefallen? Dann sind die Nutzerinnen und Nutzer gleich animierter, einfach etwas mehr zu dem, äh, zu der gesamten Thematik zu sagen und ein bisschen genauer auf die Details einzugehen, die sie letztendlich ja äh, interessieren. Die Fragen sollten verständlich und kurz und prägnant formuliert sein, sodass sie letztendlich von den Nutzerinnen und Nutzern auch gut und einfach verstanden werden können. Das heißt natürlich nicht, dass Sie unter Umständen nochmal den ein oder anderen einleitenden Satz brauchen, um, eine, um auf eine Frage hinzuleiten. Dennoch sollten die Fragen halt so einfach strukturiert sein wie möglich, damit die Nutzerinnen und Nutzer auch eine gute Chance haben, das Ganze zu verstehen. Sie sollten auf keinen Fall irgendwelche Suggestivfragen oder bedrängende Fragen stellen, weil sie damit einfach die Situation, in der sich die Nutzerinnen und Nutzer befinden, ja in eine unschöne Situation verwandeln. Die Nutzerinnen und Nutzer haben dann vielleicht noch das, also irgendwie das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, oder vielleicht sind sie sich nicht sicher, ob sie bestimmte Informationen rausgeben dürfen oder nicht. Hier müssen sie also entsprechend bei der Formulierung der Fragen entsprechend vorsichtig sein. Die Fragen sollten auf keinen Fall Redundanzen enthalten, denn sonst fragen sich die Nutzerinnen und Nutzer ganz schnell, was soll das eigentlich? Das hat er doch irgendwie vorhin schon gefragt oder das hat die doch vorhin schon gefragt. Passt die gar nicht auf? Hört die Person mir gar nicht zu? Das hat also gleich einfach so ein, so ein gewisses Geschmäckle. Es kann jetzt natürlich sein, dass sie mehrere Fragen formulieren, die einfach relativ ähnlich klingen, aber eigentlich was anderes erfragen sollen. Hier ist es wichtig, dass Sie vorher diese Fragen vielleicht schon mal mit einer anderen Person durchführen, um herauskriegen zu können, könnten die Fragen vielleicht falsch verstanden werden und wird vielleicht etwas so verstanden, dass es eben nicht eindeutig ist, sondern, sondern dass eben zwei Fragen dann doch sich sehr ähnlich sehen, obwohl sie eigentlich ein unterschiedliches Ziel verfolgen. Gut. Dann sollten Sie natürlich den äh, Nutzerinnen und Nutzern auch immer die Möglichkeit geben, dass äh, Fragen ausgelassen werden können. Nicht nur, weil die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht manche Fragen nicht beantworten können, sondern vielleicht auch, weil Ihr Interview in eine ganz andere Richtung gelaufen ist. Sie haben vielleicht irgendwelche Zwischenfragen gestellt, äh, die ganz interessant waren. Sie haben mit einmal herausgefunden, dass es einen bestimmten Aspekt gibt, über den man einfach etwas intensiver reden muss mit dieser konkreten Person. Deswegen ähm, sollten, sollte der gesamte Leitfaden dann so gestaltet sein, dass eben bestimmte Fragen ähm, auch ausgelassen werden können, sodass es nicht unbedingt notwendig ist, alle Fragen auch wirklich von vorne bis hinten in der gleichen Reihenfolge abzuarbeiten. Wenn Sie das alles entsprechend vorbereitet haben, dann gucken wir uns jetzt nochmal etwas genauer an, wie die Durchführung passieren sollte. Prinzipiell gilt für Interviews natürlich, ähnlich wie für die Beobachtungsmethoden, es sollte eine angenehme und offene Atmosphäre für die Nutzerinnen und Nutzer da sein. Dazu zählt natürlich, dass Sie entsprechend freundlich und auch dankbar sind zu den Nutzerinnen und Nutzer. Die nehmen ja für Sie daran teil. Sie wollen ja was von denen und ähm, das sollten Sie die Nutzerinnen und Nutzer auch in irgendeiner Form spüren lassen, dass sie halt ähm, sehr dankbar sind für diese, für diese wertvolle Unterstützung im Projektkontext. Dazu zählt vielleicht auch äh, der ein oder andere Obolus zum Schluss, aber natürlich auch die Gesamtsituation, dass man einfach zum Beispiel gemütlich sitzt, also nicht so ein typischer Restaurantstuhl, wo gehofft wird, dass man schnell wieder geht oder äh, auch andere Sachen, dass da vielleicht ein bisschen Knabberkram steht, dass man am Anfang eines Interviews vielleicht mal einen Kaffee anbietet, damit die äh, Nutzerinnen und Nutzer dann einfach das Gefühl haben, sie sind wirklich willkommen, man kümmert sich um sie und damit schafft man einfach schon mal eine viel harmonischere Atmosphäre und sichert damit auch schon mal ab, dass die Nutzerinnen und Nutzer gegebenenfalls auch gerne bereitwillig viele Informationen geben, die in irgendeiner Form für ihre Untersuchung dann relevant sind. Sie sollten auf keinen Fall die Nutzerinnen und Nutzer äh, testen oder anderweitig überfordern. Das äh, ist ja bei den Beobachtungsmethoden genauso. Und hier geht es dann eben darum, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich auch nicht irgendwie entsprechend so gefragt fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt die richtige Antwort geben. Also wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, entsprechende Fragen stellen, sowas wie, ähm, wo haben sie denn in dem und dem Moment hingeklickt? Dann könnten die Nutzerinnen und Nutzer das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich aber die richtige Antwort geben und so weiter und so fort. Das sollten Sie vermeiden. Versuchen Sie eher so Fragen zu stellen, wo Sie nach dem Eindruck der Nutzerinnen und Nutzer fragen, denn dann können Sie nicht das Gefühl haben, etwas Falsches zu sagen, denn es geht ja um deren ganz persönlichen äh, Eindruck an dieser Stelle. Sie sollten, wenn Sie diese Atmosphäre auch entsprechend äh, geschaffen haben, den Nutzerinnen und Nutzern, Zusätzliche Informationen geben, zum Beispiel, wie ist das weitere Vorgehen in dem Interview, was passiert mit den Daten, wenn Sie sich zum Beispiel Notizen machen, dann sollte darüber informiert werden, dass dort Notizen entstehen und äh, was das für Notizen sind und wie die Notizen weiterverarbeitet werden. Wenn Sie einen zweiten Interviewpartner oder eine zweite Interviewpartnerin haben, die halt zusätzlich noch zuhört, dann ist auch das eine wichtige Information, dass Sie halt sagen, hier ist noch eine weitere Person, die unterstützt mich einfach nur, indem sie halt entsprechende Notizen macht, um einfach auch hier wieder entsprechend beruhigend auf die Nutzerinnen und Nutzer einwirken zu können. Nach den Erläuterungen können Sie dann mit den Nutzerinnen und Nutzern die entsprechenden Fragen durchgehen und hier eben, wie gerade schon angesprochen, von den Fragen gegebenenfalls je nach Situation abweichen. Das kann halt wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Wenn sie einfach nur stumpf die Fragen durchgehen, ähm, hat das unter Umständen erstmal das, das Problem, dass sie vielleicht bestimmte Aspekte nicht abdecken, wo die Nutzerinnen und Nutzer aber der Meinung sind, oh, das wäre jetzt aber wichtig gewesen, dass ich da irgendwo noch die Möglichkeit habe, das zu erzählen. Das ist eine Sache. Zum anderen wirkt man dann so ein bisschen so, ja, ich habe hier jetzt eine Frage, ich frage die, frag die mal, und eigentlich ist mir egal, was sie antworten, weil ich habe ja jemanden, der die Antworten notiert. Und dann frage ich jetzt einfach mal die nächste Frage dann ist es so ein bisschen fragwürdig, ob man Sie als Interviewpartner eigentlich wirklich braucht oder ob man die Fragen auch einfach vorlegen können. Das heißt, Sie haben als Interviewpartner tatsächlich eine Aufgabe. Sie haben nämlich die Aufgabe, anhand dieser Fragen bestimmte Dinge von den Nutzerinnen und Nutzern zu erfahren. Und das schaffen Sie nur, indem Sie auch interessiert zuhören und gegebenenfalls zu dem, was gesagt wurde, auch nochmal eine entsprechende Frage stellen. Und abschließend schließen Sie das Interview dann mit äh, ja, einem, einer entsprechenden Bedankung oder vielleicht auch anderen Dingen, die halt zum Abschluss dazugehören, vielleicht noch, dass Sie entsprechend Geld übergeben, falls äh, eine entsprechende Entschädigung für die Interviewteilnahme vor, also ausgehandelt war oder andere Dinge. Wenn Sie dann das Interview durchgeführt haben, dann geht es natürlich darum, die Interviewdinge Auszuwerten. Und das sollten Sie, wenn möglich, direkt nach dem, äh, nach jedem Gespräch machen. Sie sollten sich dann zum Beispiel nochmal Notizen darüber machen, ähm, was gab es sonst noch so für Eindrücke, die Sie hatten, die Sie vielleicht, wo Sie vielleicht keine Zeit hatten, die während des Interviews zu notieren oder wo es Ihnen vielleicht, ähm, ja, unangebracht erschien, in dem Moment eine Notiz zu machen. Vielleicht gibt es auch unangenehme Informationen, die Sie irgendwie erfahren haben, die Sie aber nicht gleich äh, notieren wollten oder die vielleicht zu komplex waren, um sie gleich äh, zu notieren. Auch das können Sie dann direkt nach dem Gespräch noch aufzeichnen. Und zusätzlich können Sie noch Zitate erfassen. Vielleicht haben die Nutzerinnen und Nutzer ja irgendwas gesagt, was sehr ja, aufmerksamkeitserhaschend war, also wo Sie sofort gesagt haben, oh, das scheint hier äh, sehr interessant zu sein, vielleicht ist das eine gute Grundlage für die weitere Arbeit. Dann können Sie auch das erfassen. Natürlich ist es hier unter Umständen schwierig, das wirklich als Zitat zu erfassen, also so wortwörtlich wiederzugeben, wie die Nutzerinnen und Nutzer es gesagt haben. Aber letztendlich kann man es an dieser Stelle ruhig auf diese Weise notieren. Selbst wenn es dann nicht mehr das perfekte Zitat ist, gibt es vielleicht trotzdem noch einen Eindruck von dem Interview wieder. Und wenn Sie dann die ganzen einzelnen Interviews in irgendeiner Form ausgewertet haben, also äh, sich zusätzliche Notizen und sowas gemacht haben, dann fassen Sie die Ergebnisse der mehreren Interviews entsprechend zusammen, indem Sie zum Beispiel Aussagen gruppieren, kategorisieren und priorisieren und dann die zentralen Ergebnisse in irgendeiner Form aufbereiten, sodass sie dann eben für die weitere Nachnutzung verwendet werden können. Gut. Damit sind wir bei diesem Video auch bereits bei der Übung angekommen. In der Übung geht es jetzt darum, dass Sie die Aufgabe haben, einen Interviewleitfaden selbst zu erstellen und zwar zur Evaluation eines Fernsehgerätes. Dabei sollen Sie unter, unter anderem erläutern, wie würden Sie das Interview einleiten, also was würden Sie vielleicht zur Begrüßung sagen oder welche Fragen würden Sie vielleicht zur Begrüßung stellen. Dann sollten Sie darauf eingehen, welche Fragen Sie jetzt zum Fernsehgerät und zu dessen Benutzung stellen würden. Dann sollten Sie die Reihenfolge der Fragen entsprechend klären, also welche Frage sollte zuerst kommen, welche vielleicht weiter hinten. Und dann sollten Sie das Interview entsprechend noch abschließen, das heißt, Sie sollten noch mit notieren, was würden Sie denn zum Abschluss des Interviews sagen das Ziel dieser Aufgabe ist es, dass Sie auch hierfür natürlich wieder einen entsprechenden Eindruck bekommen. Was bedeutet das eigentlich, ein solches Interview? vorzubereiten. Was wir hier nicht üben können, ist tatsächlich ähm, ein Interview auch entsprechend durchführen. Das können Sie natürlich trotzdem machen, wenn Sie äh, Lust haben. Vielleicht haben Sie ja Mitbewohner oder Familie, wo Sie dieses Interview entsprechend führen können. Vielleicht führen Sie das Interview auch einfach mal am Telefon mit jemandem. Aber trotzdem, schon allein die Vorbereitung gibt einem so ein bisschen ein Gefühl dafür, was bedeutet das eigentlich, was gehört denn da eigentlich alles so dazu, wenn ich ein solches ähm, Interview Führen möchte und da haben Sie dann jetzt hier mit dieser Übung entsprechend die Chance, das zu machen. Und damit bin ich auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.